Nova ist ein Shop, Digga. Da habe die gefunden. Die würde ich noch behalten, Das wir Slody haben. Hm, schlau, schlau. Ich habe auch eine Drohne gefunden. ihr, oh. ich habe gesagt, Digga, der Nova-Call ist es. Ja, ja, Petrov wirklich wieder erstklassig. Digga, dass man manchmal verziehen kann. Jo. Auch die Kommunikation zwischen Kinsey und mir ist so wild, Digga, dass ich wusste, dass er zuerst poppt. Bin, wie die Sanex, Digga. Ja, Mann. Oh, mit der, Kliff, mit der <lacht> Ich habe extra gewartet, bis er sich revive, Digga. Zinker, Digga. Digga, ich bin's gerade mit der Sniper. Edgar macht immer Zinker-Moves. Das ist kein Zinker-Move, Digga, das ist ein assi-schlauer und stabiler Move, Digga. Ach Nasty, Digga. Ein Ziel markiert. Andere wird auch meiner sein. Ah, so nicht. Der Feind über dem Gebiet. Hab keine Digga. Fang. Oh, Digga, ich spiel so geil, Mann. Ah, Petrov, Digga. So die absoluten geilen Longo-Schwänze. Ja, Mann. Nessie liebt die Kongo-Schwänze. Oh. <lacht> Digga, Nessie hat wirklich so einen riesen Kongo-Schwanzliebhaber. Ist auch wirklich schon, ich sag mal, in der, in der Hamburger Szene bekannt. Wenn Nasty hier so auf dem Kiez entlang geht, dann kommen sofort, sage ich mal, die Afroamerikaner um die Ecke, weil sie wissen, was die will wieder. Ich meine, für die Männer gibt es ja auch, ich sag mal, wenig Klientel, weißt du? Die, die, die wenigsten halten das ja aus. Nee, eigentlich nur Nasty und seine Homies. <lacht> <lacht> Aufklärung unterwegs. Oh mein Gott! Digga, Nessie sieht gerade, was ich hier die ganze Zeit mache mit den Gegnern. Digga, ja. der nächste 360 der da unten wird traden. Nein. Feindliche Drohne ist aktiv. Er ja, ist ein Zinker. Und er ist ein Gegner. Nein, zwei Cap hier drin! Digga, was? Ich krieg nur einen break ja, ich hab's gesehen, Digga. Du warst aber eigentlich ähm, oberhalb. Brust. Das war Auf frech. Wen? Ich kann auch gar nicht mehr reden, Digga. Ich nee, auch nicht, Digga. Ich lass es auch lieber. Ja, du, du hast ja aber nichts geballert, Digga. Das ist ja das Traurige. <lacht> <lacht> bitte, bitte, bitte. Nein! Digga, ich dodge immer so krass weg, ne? Das hast du dir ein bisschen von Edgar abgeschaut, Digga. Ich kenne nämlich keiner, der so hart dodgen von mir ja. Wundervoll. Ich habe nicht angekippt! Verbündeter Glass unterwegs! Verstärkung ist unterwegs! Der Feindbrückt über den aus auf den Himmel ab. Oh, deine Position! Right. auf Boden Bewegung. Na, ja, siehst du einen Rechtsrunde bei dir? Verstärkung ist unterwegs. Okay. Den Notensohn habe ich noch mitgeholt, Digga. Kann ich da nicht holen, Digga? Nee, nee, kannst du halt vorab. Ich hätte nur die Panzerwesten noch geholt, Digga, die da liegt. Ja, bin ich nicht voll dran. Nein, ich bin tot. You're not, smile! Actually, let's be realistic here. Lloyd did say, Let's go. Ich bin sie, Warte, da sind noch welche, Digga. Out out. tot. Digga, hab ich die weggezogen, Mann. In der Nocke, in Digga, der erste fährt mit dem Auto der hin. Der Bahnfahrer. Der wird weggesprengt, Digga. Nein. Edgar, der liegt da noch. Ich sehe ihn nicht, Digga. Ich sehe ihn nicht, Digga. Hab ihn gefunden. Hey, er kann. Rückkehr zum Erst, willst du mal einen free sehen? Kauf dich ein hast Warum? Was bleibt drauf? Das ist der Letzte? Den gebe ich ihm für die jetzt. Ich hole dich gegen sie. <lacht> ich hole dich gegen sie. Es macht so Bock gerade. Geil, also Cheap. fucking. Ja, das ist wirklich wild, Männer.